Was also macht Sinn? Welche Produkte sind sinnvoll? Welche Produkte sind nicht sinnvoll? Ähm, grundsätzlich, wenn ich zwei Berater frage, komme ich fünf Meinungen über, ist meine Erfahrung. Ähm, insofern, da ein wirklich eine eigene Meinung in dem Sinn zu machen, durch Informationen letztlich, ist eigentlich mein, mein Hauptanliegen. Grundsätzlich. Okay. Also Zuerst muss ich sagen, alles, was das Wort Produkt drin hat, ist nicht gut, okay. <lacht> weil du sparst ja sehr langfristig. Also du, du willst eigentlich nicht, dass in dieser Zeit jemand dir ein Produkt verpackt hat, äh, auch noch eine Rendite wegnimmt von dir. Und du musst okay. dir überlegen, wenn du sehr langfristig äh, an anleihst, oder wie, kannst du möglichst viel von der Rendite selber bekommen. Mhm. Grundsätzlich, von der Art von den Sparmöglichkeiten, die du hast. Du fängst ja mit Geld, was aus dem Geschäft rauskommt. Das Geld kannst du an verschiedenen Orten tun, wo gibt gibt's nicht so wahnsinnig viel. Es gibt mal einerseits die eine Bank. Die gibt dir das Bankkonto, wo du einen Zins überkommst. Das kennst schon. Das Problem ist dass der Zins ist immer schon extrem tief war und du musst eigentlich höhere Renditen suchen. Weil wenn du 30 Jahre sparst, also in 60 Jahren wirst du in den Ruhestand gehen mit 30 Jahren, mit 60 du in den Ruhestand gehen, mit 65 du in den Ruhestand gehen. Dann nachher, ähm, äh, ist die Rendite, die du bekommen hast, auf dem, was du gespart hast, viel, viel grösser als das, was du gezahlt hast. Mhm. Auch wenn du nur schon einen kleinen Zins hast. Darum ist ein Bankkonto ist nicht der richtige Ort für eine langfristige Anlage. Das ist der richtige Ort, wenn du das Geld sofort brauchst. Also alles, was du das Jahr brauchst, sollst du auf einem Bankkonto haben. Das, was du kannst sagen kannst, brauche ich früher oder später, wie zum Beispiel für einen Hauskauf. Oder ein Auto kaufen, du kannst du ja, da kann ich das ein halbes Jahr warten. Das Geld solltest du anlegen. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt.